Gerade läuft die Vorbereitungszeit für deine Erste Heilige Kommunion. Für diesen besonderen Tag hast du auch schon von uns, vom Bonifazis einen Brief bekommen oder bekommst ihn noch in den nächsten Tagen. Der sieht so aus, Post für dich und darin steht auch schon einiges geschrieben, wie du auch an deinem Tag der Erstkommunion anderen Kindern etwas Gutes tun kannst und warum da auch deine Hilfe so wichtig ist. Denn du kannst zum Beispiel das Don Bosco Haus in Chemnitz unterstützen. Das ist eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche, ein Ort, wo sie sich einfach wohlfühlen können. Man kommt hier ins Gespräch, man kann Probleme hier lösen oder die Kinder sind gerne hier oder man kann sein, es ist immer so eine schöne Gruppe. Also, nachmittags dann, zum Montag zum Beispiel, gibt es ja schöne Angebote. Familienwochenenden, man kommt ins Gespräch, man kommt unter Leuten, man kann hier schön frühstücken. Denn viele Kinder und Jugendliche bekommen nicht die notwendige Hilfe zu Hause und können deswegen nicht so viel machen. Im Stadtteil Sonnenberg in Chemnitz, wo die Einrichtung ist, finden die Kinder und Jugendlichen Zuwendung, können sich austauschen, bekommen Essen und Kleider aus der Kleiderkammer. Das Bonifatiuswerk unterstützt das Don Bosco Haus Chemnitz im Rahmen seiner Erstkommunion-Aktion 2021. Unter dem Motto Mithelfen durch Teilen geben Kinder am Tag ihrer Erstkommunion bundesweit ihre Spende für Kinder- und Jugendhilfeprojekte wie das Don Bosco-Haus. Und das bereits seit über 100 Jahren. Pro Jahr unterstützt das Bonifatiuswerk über 1000 solcher wichtiger sozialer Projekte für und mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Mach auch du bitte mit danke für deine Hilfe. Wir vom Bonifatiuswerk wünschen dir schon jetzt einen schönen erstkommunion -Tag.